Ich bin so sehr im Frühlings- und Sommermut. das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß, in Deutschland äh, gab es jetzt nochmal diese Kältewelle, aber hier wird es jetzt immer wärmer und die Sonne kommt immer öfter raus und es ist so geil. Leute, es ist bald Frühling, bald haben wir es alle geschafft und Sommer und es geht wieder die geile Zeit los und wir können draußen sein und in Parks chillen und auf Festivals und... Oh, keine Ahnung, ich habe so Bock und ich freue mich so sehr. Bald wird Mai und oh, das ist so toll. Ähm, also, falls euch kalt ist, ich schicke euch ein paar sonnige Grüße. Es ist zwar hier auch nicht warm, also es ist halt voll schwankend, aber wenn es dann mal warm ist, dann steigen gleich alle Gefühle bei mir. Also es ist echt, ja, ich bin sehr, ähm, wie, sagt man da, wie sagt man dazu feinfühlig, wenn es ums Wetter geht. Also es ist wirklich extrem, wie sich das auf mein Gemüt auswirkt. Leider natürlich halt auch, wenn es dann schlechtes Wetter ist, eben ins Negative. Aber jetzt gerade ist es positiv. Ich hatte euch ja zu Beginn des Jahres dieses Schätzchen hier gezeigt, nämlich meinen Kalender für dieses Jahr. Und man glaubt es ja kaum, aber es sind inzwischen schon mehr als zwei Monate des Jahres vergangen. Ist das nicht wieder heftig? Ich habe nur noch jetzt, wenn ihr dieses Video seht, so drei, vier Wochen hier in New York und ich meine, ich freue mich voll auf Deutschland, aber sechs Monate sind dann wirklich sehr, sehr schnell rumgegangen. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich euch in diesem Video äh, ein Update geben, wie ich mit dem Kalender so klarkomme, ähm, wie ich den so nutze, ob ich den, ähm, ob ich wirklich alle Möglichkeiten, die er mir gibt, auch vollständig ausnutze. Und ähm, das gibt es heute. Ich hoffe, das interessiert ein paar von euch und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also nochmal ganz kurz, so sieht er eben von vorne aus. Ich finde ihn immer noch sehr, sehr schön und immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich. Und wenn man ihn dann aufschlägt, passiert noch nicht so viel. Also hier ist immer noch diese Startseite. Ähm, das, was ich noch ähm, hinzugefügt habe, ist eine Büroklammer hier ganz vorne, wo ich mir einfach wichtige Dinge reinstecken kann. Keine Ahnung, hier im Moment sind es Paychecks oder in Deutschland wären es irgendwelche Rezepte oder ähm, sonstige Fahrkarten oder sowas. Das finde ich... Sehr, sehr praktisch. Und dann ähm, gibt es hier diese Jahresübersicht. Die nutze ich tatsächlich nicht. Genauso wenig wie die ganzen ähm, Sticker, die dann kommen. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so dieser künstlerische Mensch, der jetzt dann plötzlich anfängt, für sowas Sticker zu benutzen. Ähm, ich werde die mir aber auf jeden Fall irgendwie rausreißen und aufbewahren, weil ich meine, Sticker kann man eigentlich immer gut gebrauchen, wenn man mal eine kreative Phase hat, was bei mir leider selten vorkommt. Aber egal, ich habe sie. Und dann beginnt ja jeder Monat mit so einer Übersichtsseite. Und ich muss sagen, die finde ich auch wirklich ziemlich praktisch. Ähm, ich schreibe mir immer am Anfang des Monats diese Ziele hier rein und ähm, einfach To-Dos. Das sind jetzt nicht so viele, wie das hier vorgesehen ist. Aber ähm, ja, für mich funktioniert das trotzdem sehr gut und kann das dann nachher abhaken oder abkreuzen, wenn ich das geschafft habe. Hier habe ich dann die ganzen Geburtstage eingetragen, auch schon für, das Rest, für den Rest des Jahres und andere äh, wichtige Daten sind hier unten immer verzeichnet. Und das funktioniert gut, finde ich. Das ist auch eigentlich, es macht Spaß, sich das am Anfang des Monats zu überlegen und dann halt am Ende des Monats zu gucken, wie erfolgreich war das denn jetzt. So ganz normale Wochen. Ich zeige euch äh, mal eine. Das ist nämlich auch genau die. Ähm Woche, die ich in meinem Food Diary euch gezeigt habe, sehen ungefähr so aus. Also was ich mir wirklich jeden Tag fast aufschreibe, ist, was ich esse zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Nicht, äh, um das irgendwie zu tracken oder um zu gucken, dass ich gesund esse oder so, keine Ahnung, sondern einfach, um mir einen Plan zu machen, was brauche ich und was muss ich einkaufen. Darum geht es mir da vor allem. Ähm, also das habe ich halt wirklich jeden Tag. Ähm, hier steht ein Frühstück, Mittag, Abend, Frühstück, Mittag, Abend. Und ähm, da ich eben eigentlich täglich halt arbeite und ich hier nebenher auch nicht solche so viele Arzttermine oder so feste Termine habe, fehlt das halt momentan. Stört mich aber gar nicht. Ich nutze ihn halt dann für andere Dinge, zum Beispiel eben fürs Essen. Okay. <lacht> ähm aber wenn ich mich halt mit wem anders treffe, dann steht das natürlich auch noch irgendwo hier verzeichnet. Und am Wochenende schreibe ich mir eigentlich immer rein, was ich vorhabe, was so ansteht, das Wochenende und was ich gern sehen will. Und ähm, ansonsten natürlich auch ähm, Geburtstage stehen auch mit drin. Und hier diese Reminder, das finde ich ziemlich praktisch. Da schreibe ich mir immer am Anfang der Woche hin, was ich unbedingt machen will oder machen muss eigentlich eher. Das sind eher so die Dinge, die ich... ja die ich mir halt aufschreiben muss, anstatt dass ich sie einfach mache. Und das finde ich aber ziemlich cool, weil man das auch so abkreuzen kann und dann hat man ein gutes Gefühl. Und am Ende jedes Monats gibt es ja diese Seiten für Notizen. Und die nutze ich nicht so monatsweise, sodass ich halt hier meine Notizen für Februar stehen habe und dann am Ende des Märzes die Notizen für März. Sondern ich überlege mir eben, wofür nutze ich diese Notizseite, wofür nutze ich die im nächsten Monat und mache dann eine Überschrift, hier zum Beispiel jetzt Videoideen. Und hier kann ich dann immer abhaken, welche ich schon gemacht habe. Oder im März benutze ich die ähm, Notizenseite, um mir aufzuschreiben, was ich noch alles in New York sehen will, jetzt die letzten Wochen. Und ich glaube, im April habe ich mir eine Seite gemacht mit Büchern, die ich noch lesen will, weil ich ja hier in einem Buchverlag arbeite und immer voll inspiriert bin. Also das nutze ich tatsächlich. Damit hätte ich am Anfang nicht gerechnet. Jetzt für die anderen Monate habe ich mir noch nicht überlegt, wofür ich diese Seiten nutzen will. Aber das finde ich ziemlich praktisch und das nutze ich tatsächlich. Also ähm, das erweitert sich dann auch immer wieder. Und ich bin mal gespannt, ob das fürs das ganze Jahr reicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber das ist so das Update. Also ich muss sagen, ich nutze doch mehr... Ähm von diesen ganzen Möglichkeiten, die ich hier habe, als gedacht. Ähm, aber zum Beispiel solche Sachen wie die Sticker jetzt oder diese Quotes oder ähm, dass ich mir jetzt jeden Monat hier in diesem Übersichtsplan eintrage, was so los ist, das nutze ich nicht. Das wusste ich aber auch vorher. Das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist trotzdem irgendwie nice to have. Und ähm, wenn ich dann mal eine Übersicht haben will, keine Ahnung, von irgendwas, dann sind diese Dinge wirklich einfach praktisch und ähm, ja in der Woche, in der ich gerade bin, habe ich dann dieses Post-it damit ich die auch möglichst schnell wiederfinde ja, aber sonst ich bin übrigens dieses Wochenende also jetzt das kommende, wenn ihr dieses Video seht in Washington und da habe ich mir mal aufgeschrieben was ich da alles so sehen will also es, es ist schon was dazu gekommen, würde ich sagen. Ich nutze den schon relativ ausgiebig. Er liegt aber tatsächlich bei mir immer im Büro. Also ähm, ich nehme ihn jetzt nicht mit nach Hause, weil er halt schon relativ schwer ist. Und ähm, ich brauche ihn tatsächlich größtenteils nur im Büro. Ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich zurück in Deutschland bin. Ach so, und was ich nicht so cool finde, ist, dass als ich den das erste Mal komplett durchgeblättert habe, die Seiten hier so zusammengepappt haben. Und dann teilweise ähm, die Löcher da an dem Ringbuch an diesem Ring ähm, gerissen sind. Guck mal, hier zum Beispiel. Seht ihr das? Da ist es so gerissen. Und dann sind teilweise ganze Seiten rausgegangen, die ich natürlich irgendwie jetzt wieder so reingesteckt habe. Aber... Das finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Und das war es auch schon. Also abschließend könnte man wahrscheinlich sagen, ich nutze ihn mehr als am Anfang gedacht. Ähm, aber ich glaube, wenn man so diesen typischen Arbeitsalltag hat und wirklich halt äh, fünf Tage die Woche irgendwie acht Stunden im Büro ist, dann nutzt man einen Kalender nicht so, wie wenn man studiert oder wenn die Tage eben mehr variieren. Ich bin mal gespannt, ob der sich auch bewährt, wenn ich dann wieder im Studentenalltag angekommen bin. Ob er dann mir genug Platz bietet, mir alles aufzuschreiben oder ob er mir dann vielleicht ein bisschen zu ähm, ja, zu viel Schnickschnack bietet, was ich nicht so sehr brauche und wo ich dann vielleicht den Platz für andere Dinge benutzen könnte. Mal gucken. Äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt auf euer Update. Also falls ihr den Kalender nutzt, sagt mir gerne mal, ähm, ob ihr den so nutzt, wie ihr es am Anfang gedacht hattet, wie ihr es euch vorgenommen hattet oder ist es irgendwie doch ganz anders gekommen als geplant oder ähm, habt ihr ihn schon komplett über Bord geworfen und gesagt, nee, äh, Kalender ist doch nichts für mich, das Projekt ist gescheitert erzählt mir gerne mal eure Erfahrungen die ihr bis jetzt gemacht habt dieses Jahr und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag einen schönen Frühlingstag, ein schönes Wochenende jetzt und ähm, bis dann, passt auf euch auf Adieu <lacht> Tschüss